Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi und heute mit dem Moore'schen Gesetz als kleine Ergänzung zu meinen vorherigen Aktienanalysen zu AMD und Intel. Denn das Moore'sche Gesetz bezieht sich auf Halbleiter Chips, vor allen Dingen natürlich auf Mikroprozessoren und wurde von Intel Mitgründer Jordan Moore entdeckt. Und wie du an der Abbildung erkennen kannst, hat sich die Anzahl der Transistoren, die in einem integrierten Schaltkreis fester Größe passen, in den letzten Jahrzehnten exponentiell erhöht. Und genau diese exponentielle Entwicklung sagte bereits Jordan Moore im Jahr 1965 voraus, indem er auf die Gesetzmäßigkeit verwies, dass die Anzahl an Transistoren, die in einen integrierten Schaltkreis festgelegter Größe passen, sich alle zwei Jahre verdoppeln, beziehungsweise 1965 war es äh, noch ein anderer Zeitwert. Äh, hinterher hat er den korrigiert. Aber Moore verwies halt auch noch darauf, dass die Verdopplung der Transistorendichte nicht mit einer Verdopplung der Chippreise bzw. Chipkosten einhergehe, sondern die Verdopplung der Transistorendichte zu einem nahezu konstanten Preiserfolge und die Kosten pro Transistor im Zuge dessen sogar sinken. Und das Moorische Gesetz wurde hinsichtlich der Länge der zyklischen Transistoren dichte Verdopplung von ursprünglich, wie gesagt, zwölf Monaten einmal durch einen Kollegen von Moore bei Intel und einmal durch Moore selbst angepasst, sodass es mehrfache Versionen des Moorischen Gesetzes gibt. In der Literatur wird allgemein auf das 1975 von Moore angepasste Gesetz mit einer Dauer von 24 Monaten, also zwei Jahren, verwiesen. Ja, und unabhängig von der genauen Zeitspanne, wie lässt sich denn das murische Gesetz interpretieren? Und dafür holen wir kurz aus, was denn überhaupt ein Transistor ist. Ein Transistor ist ein elektronisches Halbleiterelement, das zumeist als Ein- und Ausschalter fungiert und somit die elementare Grundlage für die Rechenleistung eines Computers darstellt, welcher ja nur im Dualzahlsystem 0 und 1 bzw durch Veränderung eines Transistors hinsichtlich dem Zustand an oder halt ausrechnen kann und genau aus diesem Zusammenhang wurde das murische Gesetz in den nachfolgenden Jahren auch zunehmend so interpretiert, dass die Prozessorleistung für Computer sich alle zwei Jahre verdoppelt, proportional zur Entwicklung der Transistorendichte und auch wenn diese Interpretation bis heute näherungsweise gestimmt hat, sagt das murische Gesetz selbst nichts über die Geschwindigkeit eines Prozessors aus, nur weil ein Prozessor doppelt so viele Transistoren Transistoren hat, muss er nicht doppelt so schnell sein. Einfluss auf die Geschwindigkeit hat, nämlich auch die Architektur eines Prozessors. Und dies führt uns jetzt auch schon zum äh, ja, Blick Richtung Zukunft und der Frage, ob das murische Gesetz mittlerweile überhaupt noch Gültigkeit besitzt. Und hier muss man dann differenzieren zwischen dem tatsächlichen murischen Gesetz und dessen Interpretation. Die Anzahl der Transistoren wird sich nicht mehr alle zwei Jahre verdoppeln in Zukunft. Das kann man fest sagen, ja, die Dichte ist bereits so hoch, dass die Umsetzung immer näher ins technische und physisch Unmögliche rückt. Intel hatte ja selber auch schon Schwierigkeiten, ähm, jetzt zuletzt wieder auf die nächste Stufe zu kommen, was die Transistorendichte angeht und das tatsächliche murrische Gesetz, kann man sozusagen als Desolet erklären und äh, ist nicht mehr gültig. Gleichwohl aber dessen Interpretation, dass sich die Leistung von Prozessoren alle zwei Jahre verdoppelt. ja Abstrahiert man das murische Gesetz noch weiter, sodass sich die Aussage fassen lässt, dass sich alle zwei Jahre das Preis-Leistungsverhältnis von Prozessoren verdoppelt oder ferner sich die Leistung von Computern im Hinblick auf zukünftig in ihrer Relevanz stark steigende Anwendungsbereiche wie KI oder der Analyse großer Datenmengen. Verdoppelt, dann lässt sich konstatieren, dass das murische Gesetz vermutlich noch nicht ausgestorben ist. Ja, derzeit werden nämlich auch zahlreiche Lösungsansätze zur Ablösung der klassischen Halbleitertechnik erprobt und so könnte die Verwendung von Nanomaterialien wie Graphen oder aber die architektonische Konzipierung von dreidimensionalen integrierten Schaltkreisen, also dass man hier die Transistorendichte pro Volumen noch massiv steigern könnte, ähm, zu einem Fortbestand des murschen Gesetzes führen. Auf der anderen Seite könnten auch alternative Technologieansätze basieren zum Beispiel auf mehrwertiger Logik, die Rechenleistung oder Speicherdichte weiterhin in einem ja, zyklischen Zwei-Jahres-Rhythmus verdoppeln oder erhöhen, ohne dass eine Erhöhung der Transistorendichte notwendig wäre. Insbesondere im so zukunftsentscheidenden Bereich künstlicher Intelligenz besteht hier noch enorm hohes Steigerungspotenzial, was die Leistungsfähigkeit von Computern angeht. Zum Beispiel zeigen theoretisch Studien, äh, dass mit Hilfe von Quantencomputern viele Probleme der Informatik, wie die Suche in großen Datenbanken, deutlich effizienter gelöst werden könnte als mit einem klassischen Rechner. Ja und auch wenn wir jetzt nicht von Quantencomputern reden, gibt es natürlich architektonisch nach wie vor enormes Ausschöpfungspotenzial, was die Leistungsfähigkeit von Computern bzw. in dem Fall dann auch Supercomputern im Bereich der KI und im Bereich der Analyse extrem großer Datenmengen angeht. Also zusammengefasst, ja, das murische Gesetz in seiner Interpretation als die Verdopplung der Leistungsfähigkeit eines Computers bei doch relativ konstanten Preisen, die mit dieser Leistungsverdopplung einhergehen, ja, lässt sich zusammenfassen, dass es das weiterhin gültig ist. Und ja, ich bin gespannt auf die Zukunft, was wir da noch sehen werden an technologischen Innovationen, Errungenschaften, ob sich das fortsetzen wird, dieses exponentielle Wachstum, was die ja, technologischen Innovationen nicht nur im Bereich der Computertechnologie, sondern auch in allen anderen Bereichen angeht, äh, wie sich das entwickeln wird, ob sich das weiterhin fortsetzen wird. Und in dem Sinne, äh, wenn dir das Video gefallen hat, dann klickt doch gerne auf den Abo-Button. Kostet nichts und würde mich einfach mega freuen, motivieren und in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.